damit herzlich willkommen zu der vierten Folge von Minecraft mit Game. Hallo. In der letzten Folge haben wir versucht, äh, ja, es, wie nee. ihr seht, hat sich so schnell. Ja, wir versuchen das jetzt nochmal, obwohl wir wollten, äh, Frucht essen, oder? Frucht? Ja, aber wir haben doch keine 15 Minuten. Ich hab keinen ja, Bock jetzt okay, nochmal. Ja, ja, okay, ja, stimmt, ja, stimmt. Dann lass, lass einfach hier so bleiben. Ich hab die Idee, ich hab noch so ein Zelt. Ja, platziert es. wir haben noch so ein Feld. Feld. Ja, hab ich schon gesagt. Ein Feld. <lacht> ein Zelt. Ja, ich hab doch ein Zelt gesagt. Feld habe ich aber gesagt. Ja, aber das sieht ja kacke aus, weil das da so ganz alleine steht. Obwohl nicht. Das hey, ist doch cool. Ey, guck mal, es hat hier sogar so eine Laterne, wenn es nicht die ganze Zeit weglitschen würde. Hä? stimmt. Ja. Hä, hey, ist das Hä? Hey, stimmt. Ja. Leuchtet nicht, stimmt halt. Ich <lacht> egal, ich warte mal. Ich, ich nehme ein paar Blöcke und versuche das nochmal abzufackeln. Jetzt hier noch so ein kleiner Stuhl dahin. Ja, haben wir haben ja noch kurz ne? im Auktionshaus. Ich nehme jetzt einfach orange Keramik und baue mich damit hoch. Was gibt's im Auktionshaus? Ey, nein, unser Einer Maxwell ist weg. Wie ist weg. Ja, wie ist der weg? Ach so, ich habe mal für einen goldenen, Ap goldenen Apfel mitgeboten. Und hast du den jetzt bekommen? Ja, ich, <lacht> ich habe einen goldenen Apfel. <lacht> please, please help irgendjemand. Denglish ist wieder am Start. ja das finde ich auch guck hier wenn hier noch irgendjemand wohnen will dann kann der hier noch wohnen hat er so einen Stuhl ein Maxwell und ein Zelt keine ja. Ahnung hier wird eh niemand wohnen <lacht> werden sonst außer wir ich versuche gerade alles abzufackeln das ist hier oben ja oh, aber der Terrakotta ist ja übel einfach abzubauen How do I get Münzen? <lacht> <lacht> Nein, mein Feuerzeug ist. Ja, mein Zo Feuerzeug ist Jetzt ja wieder so eine Krabbe am Tanzen. <lacht> Mit Betten und Türen. Hast du mir dein Feuerzeug geben? Was? Dein Feuerzeug geben. Ich Weiß nicht, wo das ist. Dann nehme ich. Und jetzt habe ich das auf einmal so am Ende da. Ne, habe ich nicht. Ich klaff, ich klafft einfach noch ein. Ich klaffte einen. Ich glaube. Wir haben ja eins der Roheisen, Alter. Klappstuhl. Wo ist jetzt unser ganzes Eisen, was schon gibt? Ist doch nicht. Wo hast du es mal wieder hin? Hm. Ich weiß nicht, ich glaube ist unten oder Hier, so. Ich hab's, ich hab's. Okay. Oh, jetzt Sport, haben wir, jetzt ein haben Haus wir aus kein Flint. Flint. Oh. Jetzt haben wir kein Flint. Ach so. Ja, vielen Dank für Redstone. Ich nehme einfach Kies und daraus mache ich mir Flint. Ey, meine ganz. meine ganze Inventar, meine ganze Inventar. Ja. Ja. Würde ich auch sagen. Äh, ja, weiter geht's. Wir haben jetzt hier einfach so einen äh, Schmiedstisch, dann haben wir einen Webstuhl, dann einen Kartentisch und dann noch so einen Fletching-Table. Fletching-Table. Und noch einen Braustand. Mal Ich hab eine Idee. Oh, sieht geil aus, glaube ich. Hoffe ich, hab wieder drei Sticks Brot im Inventar. ey Wir haben hier oben auch noch mal zweimal 30 Minuten. Hä, was auch? Ja, noch mal. Hä, wo waren da noch mal welche dran In meinem Inventar gerade. Dann haben wir, da können wir ja noch übel lang, Alter. Da ja, kann jeder noch zwei, kann, kann jeder noch einmal, noch eine Stunde farmen. Ja. Dann kann jeder noch mal in die Amethyste, Amethystendingen. Weißt du was ich meine? Amethysten farmen? Ich also? warte mal, wir haben noch acht Dias. Oh. Daraus mache ich mir mal kurz was. noch nur eine Schaufel und Schuhe. Warum dir? Ja. Ja, warum ist es schon leer? Also weg. so also, dummer. Dummer, jetzt greifen mich zwei Zombies an. Ich hab doch, äh, diese Dingens, Diese Frostwalker und manchmal nervt es doch ein bisschen. Ja. Also, ja. Könntest du mir vielleicht auch gleich eine Dia schaufel machen? Alle Schwache, ja. Ja, ganz gut. Mhm. Aber droppen brauchst du sie noch nicht, weil ich bin hier gerade oben. also Ne. Ha. Ähm. Ich glaube, ähm. rüber oder so. mal kurz, ich muss mal kurz was machen. Ey, hier hängt so viel Scheiß in der Luft. Scheiß in der Luft. Ja, das ist übel anstrengend. Ja, ist. Ich muss es machen. Ja, ich habe ja auch gesagt, wir lassen es einfach so, aber du willst es ja machen. Ja, das sieht doch so zässig aus. Ja. Oh oh, das ist fast wie mit runtergefallen. dieses Video hochzuladen, Folge 1 dauert schon. Ja. Aber es ist auch. großes Video, 3 GB. Ich glaube, es lass es einfach. Es bringt halt einfach nichts. Dafür müsste, müsste aber auch die Qualität ganz gut sein. Nein! ho! ho, ho. Drei Herzen! Und was wir einfach gucken wollte, nee, da kann man nicht. Ah, oh, perfekt. Jetzt hängt hier einfach alles in der Luft, ne? Das ist, ist so anstrengend. Ich muss bloß noch den Terrakotta abbauen, dann lass ich einfach mal. So, oh, unter dir gleich mal ab. Ja. Ja, ah, perfekt. Ich wollte wollte eigene sport machen, aber so gut mit der Mausrad scrollen kann ich jetzt auch nicht. So, was wollen wir jetzt mal machen? Weiß ich nicht. Ich hab ne Idee. Was ich war uns Ende? irgendwie... Ach, warte mal, Dia Schaufel Ach so, ja. Hab ich hier gedroppt. Thank you. Was? Vielen Dank. <lacht> es nicht so und hier irgendwie irgendwas unterirdisches jo irgendwie so eine base und die bleibt gleich aus stein boah ich hab irgendwie Bock auf einen Lagerfeuer? Wie schafft man noch ein Lagerfeuer? Wir gucken. Hier steht's. Ah, Kohle oder Holzkohle, Sticks und den Stamm. Stämme müssten wir ja noch haben. Stämme. Hier sind... Ne, das sind aber nur zwei Stämme, da bräuchte ich mindestens drei. Ne, da kann... es auch mit das setzling eigentlich schon, ne? Was ich nicht. Müsste eigentlich gehen, ne? Hier ist Sticks. Und was war's? Äh Ach, Kohle. Ja, Kohle, Kohle, Kohle. Irgendwo muss ich ja noch... Wir noch Eisen? Äh, ja, ganz vielen Stack sogar! Ja, aber ich will ein paar Laternen machen. Ja, dann kannst du es mal machen, wenn du willst. Hier unten, das da. Hm. Hier das. Und hier das. Ah ja, es geht. Wir haben ein Lagerfeuer. Wie geil. Schon geil. Ich platziere es gleich. Hier, das platziere ich nämlich. Ist aber blöd, weil es hier nicht so viel Platz ist. Maxwell, geh mal kurz weg. Uh, oh ja. Und der andere Maxwell kommt dann. Ja, aber das ist ja blöd. Und man kommt ja dann hier gerade mal zum Bett. Das ist eigentlich Kacke. Warte mal. Kann ich hier hin? Oh ja, hier kommt Maxwell hin. Boah, das sieht nice aus. Nee, der Maxwell verbrennt, ja. <lacht> er verbrennt. Boah, sieht aber nice aus. Und jetzt ähm, hole ich mir irgendwelche Falltüren. Ich glaube, Eichenfalltüren sind am besten, oder? Ja. Tropenfalltüren. Ist eigentlich egal. Ich mach mal eigentlich eine Falltüren, oder? Oder mal einen groben Falltüren. Ich hab. näher dann mache ich. Ich mach glaube ich, ähm. Weiß äh, du weißt schon. Tropen Dings da. Ja, Boomster. Du weißt schon. Er zwei Reichen hat. Haben wir noch.. Ich wieder fast vier Stacks kommen. Ey, kann ich hier verkaufen, Koppel? Weil, ich Nee, das muss wieder weg. Mann! Nur doch mal, dass manchmal weggeht. Ja, das ist wirklich. So. Jo. Und dann... Hey, das sieht doch... Ja, gut, das sieht scheiße aus, oder? Eww. Ja, dann lass es so, wie es vorher war, oder? Kannst du... Ich glaube, das sieht so am besten aus. Haben wir noch Holz? Holz müssen wir eigentlich noch haben. Ich brauche nochmal Mangrovenholz. Wo waren, die, wo waren diese Mangrovenstämme? Dort unten Ah, von. hier. Und, Sticks habe. Ja, doch, wir kein Holz mehr haben. Ja, ist so. Ich mache noch ein Lagerfeuer. wir haben gar kein Holz mehr. Wir haben... Wir haben doch über der... Oder unten? Nee, ist auch nicht. Wir müssen... Wir müssen Holz Ich meine Ernst. Wir müssen Holz haben. Ey, wir haben keinen. kein Eichenholz. Ja Ja, die ist doch Eichenholz. Hey, wo denn? Klar ist ja Eichenholz. Ich hab's sie ja. mir unter. Ja, zeig mal. Wir mir ja das nicht. <lacht> Ach ja. Ich habe alles durchgeguckt, wirklich. Mal sehen. Boah, Wo, wollen wir noch dieses Lager machen, hinmachen, dass, dass wir wie so einen Kamin haben? Hier so? Das war den Weg machen? Ah, oh, jetzt hast du den, glaube ich, aufgesammelt. Ja, wir gucken nicht, dass was verbrennt da. Nee, glaub nicht. Äh, gib mir mal den Table da, den den du aus den aufgesammelt hast. Ich hab kein Table. Doch, den hast du aber auf. Ah, nee, nee, jetzt habe ich einen. Hä? Macht doch gar keinen Sinn. Ja, das sieht scheiße aus. obwohl... Egal, kann man irgendwann noch verbessern. Nie, warte mal, bin ich dumm? Klar bin ich dumm. Jetzt habe ich da Holzkohle draus bekommen. Äh. Ja, Hier. Hier. Hier, hier, hier. Warte mal, ich gehe nochmal ganz aufs Dach rauf. jetzt okay, reicht doch nicht. Was reicht nicht? Nein, ich brauche gerade in unserem zweiten Keller. Wo war das noch? Hier. Dann mache ich hier hier Ja, wir haben den kleinen Kamin. Hör, sieht voll nice aus. Ja, das sieht nice aus. Guck mal von außen. Kann gerade nicht. Lass mal die Folge wieder beenden, oder? Ja, gleich. Boah. Achso, ich muss es doch wegbauen. Ich bin dumm. Guck mal kurz, was ich gebaut habe. Also mit, wegen dem Kamin. Ich finde es eigentlich Ey, als ob das erreicht gäbe. Punkt, genau, auf die Treppe. Zeig mal, wo oh, bist machst du? Oh, so ein Screenshot, Alter. Hier. Mal aufs Dach rauf. Oh, sieht voll geil aus, wie so ein Schornstein. Ja, so, das. mal, ja was drin. ich gebaut habe hier unten. Warte, irgendwann. warte, warte. Ich will kurz ein Screenshot machen. Ist es so, ja. Warte, ich komme. Baustein hier noch alles zu, dann hier was oben. ist das? Oh, geil, aber was soll unten. das sein? Noch Dann so eine ab. kleine Base. Ja, sieht nice aus. Lass aber erstmal die Folge beenden, okay? Ja, warte kurz, ist ich noch kurz die Reihe hier zu Ende bauen? Die Decke oder was? Ja, diese A Reihe nur. Okay. So, jetzt können wir okay. beenden. Genau. Genau. Ach, ich hasse diese Fackeln tatsächlich. Falls du es schon gewusst hast. Genau, das ist in der Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ähm, schaut bei Gaming Game vorbei, den verlinke ich schon mal unten. Würde, würde, ihn würde mich, mich freuen. freuen. Ja, genau. Das ist der, war's was für eine Folge. Ciao, ciao. Tschüss.